Episode 2 kommt immer näher und ich freue mich jetzt ganz besonders Cyborg Nummer 2 Rolle hat er sich ausgesucht Raul rechtberg du, vielen Dank, dass du beim Projekt mit dabei bist du, Gerne, dass, ich sage danke Das ich war schon am funktion <lacht> so wie es ausschaut, <lacht> wenn man, ich verrate es noch nicht aber <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, was hat, du, du kennst das Projekt, wenn wir uns das länger darüber unterhalten was hat dich bewegt, bei so einem drückten Projekt was nur noch Budgetproduktion dabei zu sein? Naja, also mehrere Beweggründe ja, mein Low-Budget. Macht immer Spaß. Ja. Und es sind meistens interessante Projekte, genau wie das ein interessantes Projekt ist, weil es halt, sicher ist es ein bisschen verrückt, ja, aber das mag man als Schauspieler eigentlich sehr gern. <lacht> es zeigt halt einfach Sachen auf, die einfach mit unserer Wirtschaft, mit unserem System, die halt einfach alle da sind und niemand tut was dagegen, alle akzeptieren sie irgendwie. Ja. Und das wird halt da in einer übertriebenen Art dargestellt. Obwohl es in Wahrheit ja gar nicht so übertrieben ist. Es ist einfach nur grafischer, ja? sage ich jetzt mal. Ja? Aber es ist, leider gut, es ist die Welt quasi so. Und ich finde das gut, wenn man das aufträgt. Das gehört sich so. Er hat jetzt viel verraten, aber bitte trotzdem den Film ansehen. <lacht>